Dann gehe ich jetzt auf ganz legale Weise arbeiten. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Werde. Ich finde das, das äh, Müllsammler-System voll geil. Ich habe den Namen von dem Beruf vergessen. Äh, der Müllmann. Das System hier ist auf dem Server voll geil gemacht. Spaß. Es ist besser, als irgendwo hinzufahren, dort eine Tüte einzusammeln und dann wieder abzuhauen kann das jetzt hier mal zeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Sinn hat, dass man ihn jetzt hier oben mal annimmt. Aber ich glaube, war der Punkt eben auch schon da? Wenn nicht, dann hat es Sinn. Also, man will halt äh, eine der beiden Crash Masters. Ich schätze mal, dass nur zwei rumfahren können. Wer dann halt zur Markierung. Und wenn man dann bei der Markierung angekommen ist, sammelt man nicht nur eine Tüte ein. Nee, man muss mehrere einsammeln. Das ist total. Das ist so simpel, aber total geil. Also so eine Mülltonne habe ich auch noch nicht eingesammelt. Ja. An, komm. Ja. Das ist nämlich so ein kleiner Trick daran, jetzt kann ich mich jetzt hier hinstellen. Sag. Oh no, sag nicht, sag nicht, ich muss jetzt doch laufen, weil, nein, ha, ganz direkt an den Wagen packen, ohne mich zu bewegen. Beim ersten Mal habe ich mich nicht so hingestellt und dann muss ich die ganze Zeit hin und her laufen. Ist doch voll nervig. Fahrt ist auch so ein ah. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ich bin... Ich Einsteigen. Ja, ja, Einsteigen. Ich, ja, ich bin noch Einsteigen. dabei! Einsteigen! Einsteigen. Jetzt habe ich Müllsack los. dabei! Los, Kollege, steig an! Mann, er hat einen Müllsack dabei, hallo? Er soll den Scheiß müssen, Müllsack sei in seinem äh, da, in seinem tun. Los, aussteigen sie den Müllsack! <lacht> okay. Also ihr, ich, ich, ich habe natürlich gerade nicht gelacht, alles gut. Ja, ich bin so eigentlich. Haben sie irgendwas von uns gesehen? Repair damit. Äh, ich saß hier eben neben ihnen, während sie keine Maske auf hatten. Keine Sorge, ich werde nichts sagen. Ja, das hoffe ich doch für sie. So, kommt ihr rein? Wir müssen. Reinkommen. ja, ja, rein. Rein, rein, rein. Wohin? Aber schön vor mir stehen bleiben. Ich freue mich ein Schutzschild. Okay, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs, Jungs. Jungs. <lacht> es sind... Es sind 24 Leute im Stadt, laut meinem Handy. Aber keine zwei. Aber keine zwei Polizisten. Also. Ja. Skip's <lacht> doch nicht, oder? Oh, leck mich doch am Arsch. Äh, wir, wir warten erstmal. Warte. Ja, warten wir mal. Pass mal bitte auf ihn auf, ja. Ja, mach ich. Ey, wirklich. Ich glaube vierer Tag. Und schon eine Geise. Äh, hast du genug Essen trinken dabei? Äh, äh. ich glaube schon. Nein, nicht ja. Mein nicht du. Nein ihn. Ja. Okay. Perfekt. Auch die Hose, die ist halt so komplett hässlich. Die sind ja mal komplett langweilig, man. Die reden ja nicht mit mir. Der steht jetzt hier, bereits anderthalb Minuten oder so vor mir und macht nichts. hat sich wieder bewegt, noch irgendwas gesagt. Ich wette, die sind im Discord. Wette es. Die machen Metagame, zu 100%. Ja. ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ja, ich auch nicht. Müssen wir halt auf den Kopf warten. Das ist, wir auf warten. Auf das ist dagegen ja dagegen spricht. So 15 Minuten, dann müssen wir dich gehen lassen. Oder umbringen, ja. weil wir das, das Gesicht von meinem Kumpel Na, gesehen haben. Na, das wäre nicht so nett. Okay. Guck mal. Äh, ja, für dich nochmal. Äh, es sind irgendwie keine Cops da gerade. Äh, das ist doof. Weil es sind sehr viele Leute hier im Start. Und das ist doof. Die warten jetzt noch 15 Minuten ungefähr und dann das ich Ja, das finden. ist Arthur, also der okay. der oh, macht ja. safe kein gaming Die sind einfach nur komplett leise, Mann. Ich als Geisel, ja okay, dass ich jetzt komplett leise bin, ist irgendwie verständlich, aber... Geisel, wir könnten ruhig ein bisschen... Talken. Die könnten ruhig den Dialog mal ein bisschen... Anregen, äh, das ist doch viel witziger für alle, wenn man auch ein bisschen mit der Geisel mal ein bisschen rumspaßen kann. Mit der RP macht, anstatt die jetzt einfach ich nur... Ich glaube da doch, das hört nichts. Das, anstatt jetzt einfach nur zu, mich einfach mich nur zu nutzen, damit ich. Äh, ja, doch, aber irgendwas läuft schief. Ähm. Weh, oh. Aber keine kopf machen mir da Der eine redet in-game, der andere nicht. Also, entweder ist es gerade ein Bug oder. Ich weiß nicht. Ja. nutzen ich nutze mich halt wirklich nur als. Als Schutzschild dass die halt nicht sofort verhaftet werden. Dass die nicht gestürmt werden. Das ist ja auch okay, wenn man die dafür nutzt. Dafür ist eine Geisel da. Aber ey, machen die mit mir nicht. Das ist hier kein RP mehr. Gerade. Zwischen Geisel und Geiselnehmer ist es kein RP. Beim richtigen Raub. Ich glaube, Bankraub, äh, Juwelenraub, wie es jetzt gerade so der Fall ist, oder wie es der Fall sein soll, ist halt eigentlich so. Naja, aber es ähm, sind ja keine Copster, so eine ist Copster. eigentlich so, dass für mich zum Beispiel drei Parteien immer da sind. Verhandler, sprich Kops. Die Täter, sprich die Räuber. Und noch äh, das druckmittel die Geisel. Alle sollten im MP drinnen sein. Und ich bin jetzt hier halt wirklich nur so ein NPC quasi. Entschuldigung, Geisel? Ja? Ähm, haben Sie irgendwie Freunde, die Sie vielleicht äh, wertschätzen? Also Freunde, die Sie wertschätzen? Einer würde es zwar hoffen, aber erstens ziemlich, äh... Es ist ziemlich aufdringlich und wir hatten vor kurzem einen Streit, also nein. Äh, okay. es, hat geklappt, es hat geklappt, Jungs. Sind Polizisten da? Jetzt? Oh, uh, Scheiße. Okay, ihr, ihr passt jetzt hier. Einer soll auf die geisel laufen Und einer hilft. Gut, jetzt haben die mich irgendwas gefragt, aber wahrscheinlich auch nur, um mich hinzurichten. Also... Richtiges RP zwischen Geisel und Geiselnehmer ist nicht vorhanden. Das, das nervt mich. Oh, ich würde mich freuen, wenn sie jetzt ihren Kollegen hierher rufen. Und äh, die Person danach mal ein bisschen Geld bietet, um sie zu retten. Mal schauen, ob sie dann wirklich auch darauf nutzt. Ich soll jetzt meinen Kumpel anrufen und fragen, ob er Geld bezahlen der wird und nicht freikaufen. Er soll dich freikaufen, genau. Ansonsten stirbst du. Ah, das ist eine gute Frage. Oh, das ist doof. Aber das ist eine gute Frage, weil sie hat mir gestern schon einen Chihuahua doch gespendet. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Bitte hinsetzen wieder. Ich dachte, jetzt soll ich den anrufen. Sei den nicht ins Lied, ansonsten. Oh, der entflieht mir nicht, der. Also, soll ich jetzt anrufen oder nicht? Ich frage ihn doch. Ich hab okay, nicht so ich warte. Gehört. Jetzt lässt er mich allein. Nee, doch nicht, okay. Puh. Nichts gegen den, ich kenne den nicht, aber. Und Spaß. Ist er ist ja noch lustiger als ich. In der Räuberrolle. Ich kann sowas gar nicht. Anführ doch wegen Sabbé mit mir. Okay, äh. Ja. Wut heute nix. Wir gehen wieder, kommt alle rein. Ja. Ganz sicher? Ich würde will... schon die ganze. Zeit, ne? äh, geh du, du gehst vorhin gehen. Entschuldigung, ihn. bekomme ich mein Handy. Ja, danach noch. Ja. Wenn du die Polizei rufst, dann werden Nein. wir dich ganz schnell besuchen. Ähm, was hast du in den letzten 20 Minuten erlebt? Äh, ich war die ganze Zeit nur am Müll sammeln. Also ein ganz Müller. einsam. Müller. Okay. Nee, nicht Müller, Neuberger. Ja, ja, ich weiß, okay. aber so wie ein Müller. Ja, raus, raus, Na, raus. Ein raus, Müller raus. ist. Oh, egal. Raus und Lauf, du hast drei ja. Sekunden. Ja, ja, komm ja. ich ein Handy noch. Ah, ja, doch, ich äh, ja. gebe ihm seine. Der noch. Ich helfe mich mit diesem Danke. Äh. Danke. Okay, äh. Mach jetzt einen Abgang, los! Ja, ja, ja. ah. Oh, oh, oh, oh die kann man nicht ernst nehmen. sorry aber die kann man nicht ernst nehmen. natürlich frage ich nach meinem scheiß handy. Oh. was ich persönlich am besten in dieser szene fand, ist dass der eine wirklich müllmann mit dem nachnamen müller verbunden hat. als wären die müllers, weil jeder der müller heißen würde, einfach früher müllmann gewesen. es ergibt keinen sinn. ich habe immer noch keinen marihuana gefunden. ich war gerade Geise. Cool. Ich habe trotzdem keinen Marihuana gefunden. Die wollten, dass ich dich anrufe, dass du Geld bietest, damit ich da rauskomme und nicht sterbe. Habe ich gesagt, das wird aber kritisch, weil du mir gestern schon einen chihuahua gespendet hast. Alter, also weißt du, ich bin gerade am legal arbeiten, ja? Ich bin Müllmann, ja? Jetzt muss ich jetzt mal Müllwagen laufen. Keine Ahnung, wie viele Blocks. Ich kenne eine Lösung. Abhalten. Such Cannabis. Die waren halt auch nicht ernst zu nehmen. Die, war so, die waren so komplett nicht ernst zu nehmen. Ich suche Cannabis. Da hinten ist schon wieder der Typ. Der verfolgt mich, ohne Witz. Also, die nehme ich als Geisel. Haben, davon haben dann zuerst zwei, äh, zwei Keinen Helm auf. Weder Helm noch Maske. Wenn ich jetzt so ein anti -Made wäre, könnte ich jetzt sofort zur Polizei gehen und beide melden. Hast du dann ja. beim Juwelier angekommen? Sollte ich mich erstmal mit in den Raum stellen. Anstatt die auf die Idee komme ich mal in den Seitenraum zu stellen. War ohne Spaß. Auch wenn die dazu lost waren und irgendwie kaum Dialoge mit mir aufgebaut haben. Die haben halt nichts mit mir gemacht. Ich war wirklich nur da. Also ich habe keinen Sinn gehabt eigentlich. Dort, bis auf dass ich halt derjenige war der verhindert hat dass die Leute stürmen. Wenn da welche gewesen wären. An Cops. Aber mehr habe ich halt nicht gemacht. Und trotzdem hat es halt Spaß gemacht, einfach weil der Server genial ist. Es macht einfach Spaß, hier drauf zu spielen. Und da sieht man auch, dass ich jetzt zwei Videos innerhalb von drei Tagen, glaube ich, hochgeladen habe, wovon ich einen Tag nicht mal gespielt habe. Also einen Tag habe ich keine Aufnahme gehabt, die mir was gebracht hat. Auf jeden Fall, dann irgendwann wollten die mich dann in diesen Seitenraum stellen. Und dort Cannabis. haben die mich kurzzeitig sogar komplett allein gelassen. Ich hätte noch keinen Cannabis. Ja, scheint auch dein Kanal, Alter. Ich wurde gerade als Geisel genommen. Mit einer Waffe bedroht. Ja, das ist mir doch egal. Ich brauche Marihuana. Weißt du, kennst du noch irgendwelche bekannten Plantagen, die mal Hobbs genommen wurden? Da ich noch helfe. Tschüss. Wie war denn das so als Geisel? War sehr traumatisierend, oder? Ja. Vor allem, wenn die so unfähig sind. Weißt du, der eine mhm. lässt mich als komplett in Ruhe. Also ich Und dann er vor mich ich bin auf Helm. Ja gut, ich lege auf, weil ich muss arbeiten. Na, du redest jetzt weiter mit mir. Ah, die Freisprechanlage an und dann geht's ab. Ah, nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ja, aber ich telefonie auch jetzt. In so einer Müllwagen ist halt die, das, das Signal ganz, ganz schlecht, deswegen. Äh Sich verarschen, was machst du gerade? müll müll äh, Warum glaub ich dir das nicht ganz? Ich hole wirklich Müll ab! Ja, warum kannst du nicht telefonieren? Das ist ein schlechtes Signal im Müllwagen. Und ich will jetzt arbeiten. Wirst dich das ist ein Auto. Nein, ja. es Ui. Au! Au. Au. Au. Der hier ist auch hier ist doch gar keiner, oder? Entschuldigung, verkaufen sie Hotdogs? Oh, Schock. Howdy. Uh, howdy, uh, verkaufen Sie Hotdogs? Uh, unter anderem, ja. Hätten Sie gerne einen Hotdog? Ja, aber ich habe äh, Hunger. Haben Sie auch was zu trinken? Ja, ja, dann kommen Sie mal, ich mache ihn mal an der Seite. Hier. Boah. Sie mal kurz, kurz meinen Kollegen einmal holen. Gucken Sie sich ein bisschen dran. Ich hole kurz meinen Kollegen, der hinter der Ecke pissen. Ich hole den mal kurz ab, der, Ich muss äh, mal am Abschütteln helfen. Äh, ja, ja. Ja, wo rennt er hin? Naja.